Willkommen zurück zu Pokémon Karmesin! Wir sind hier in Garafosa City! Ja, für die Leute die sich nicht mehr erinnern, wo das hier überhaupt ist. zeige ich euch mal kurz die Map. Könnt ihr vielleicht erinnern, vor ein paar Folgen haben wir hier Unlicht Team Stars bekämpft. Aber ich wollte die Arena noch nicht machen. Jetzt machen wir sie! Garafosa City ist auf der Stadt. Ist auch als Stadt des Wassers bekannt. Du kannst dir sicher denken, weshalb? Ja, da gibt es sehr viel Wasser und hier gibt es auch eine Wasser-Arena. Ja, der Arenaleiter ist hier Typ Wassers. Kann man entweder mit einem Pflanzen-Pokémon oder auch mit einem Elektro-Pokémon ankämpfen. Ich hoffe, wir sind gut gelevelt dafür. Ich weiß natürlich nicht, aber ja, das hier ist die dritte und somit, soweit ich weiß, letzte City. Oh, hier ist auch ein äh, Delfin. <lacht> oh, wie süß, wie ist in der Luft, einfach so ein... Sich nur noch einfach drehen kann. Das ist doch toll. Und was sind das ja eigentlich für Dinger? Sind das Aufzüge? Kann man ja drauf? Ja, kann man. Wahrscheinlich befindet sich die Arena auch hier oben, oder? Boah, wie langsam ich mich bewege. Ja, dort oben ist die Arena. Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die Arena zu machen. Warum auch nicht? Mein lieber Scholli, ich bin schon viel zu spät dran! Also das war der. Viel zu spät dran, mein lieber Scholli! Moment, warten Sie, ist in der Kombo! Ah, weg ist er. Dabei hat er sich doch das hat er doch das hier vergessen, ne? Äh. Entschuldige, aber du bist doch sicher hier, um die Arena oder? Ja, schon. Das dachte ich mir. Der große Mann gerade eben bei der hiesige Arenaleiter Kombu. Er ist mir vielleicht einer. Gerade ist er los, auf dem Markt einzukaufen und seine Geldbörse vergessen. Das wird ihm sicher noch Probleme bereiten. Weißt du, vielleicht so freundlich und würde ich es ihm bringen? Ja, okay, kein Wie nett von dir, vielen Dank. Dafür würde ich dir am liebsten gleich noch jede Arena-Orden geben. Ich weiß mich auf dich. Kombus Geldbörse, du vertraust mir, du raus <lacht> Oh, wie süß und so Blutzug, das hätte ich gerne im Real Life. Ähm. Ja, du vertraust mir, irgendeiner Fremden, einfach so die Geldböse von Marinaleiter? Okay. Eine ja, Sonderzustellung würde ich dann auch direkt als abreder prüfung gelten lassen. Campo hat sich nach Puerto Marinedo aufgemacht. Das liegt jenseits der Wüste im Westen. Was passt, auf dich auf, in der Wüste soll es viele gefährliche Pummel geben. Oh, in die Wüste gehen wir jetzt, okay. Aber was wäre die normale Prüfung dann gewesen? Naja, ja, auf jeden Fall in Richtung Westen, wenn das hier Norden ist, nie ohne Seife waschen. Das heißt, in der Brützelwüste? Ah ja, ja, ich weiß, hier gibt es auch Bodenherrscherorden. Allerdings weiß ich noch nicht, ob wir dafür ready sind. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht noch ein bisschen zu schwer für uns. Deshalb mache ich das jetzt noch nicht. Ich werde es mal auf jeden Fall noch den Kopf behalten. Vielleicht machen wir das so innerhalb der nächsten zehn Folgen oder so, keine Ahnung. Früher oder später machen wir es auf jeden Fall, aber jetzt suchen wir erstmal nur wegen der Prüfung nach dem Arena leiter. Und nämlich so ein bisschen an Kanto, wo man Misty suchen musste. Oh Gott, muss ich überhaupt lang? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss hier lang. Hier ist auf jeden ein großer Sandsturm. W ist das G Enteron gerade in dem Düten drin? W habt ihr das gesehen? Spur doch mal zurück. Der war gerade eindeutig in dem Enteron drin. Was zum Ja jetzt schon wieder? <lacht> äh, okay. Äh, ihr macht schon euer Ding so. Uh uh. uh, uh. Habt sie gesehen. Gibt es diese Stein-Pokémon aus Gen-8 Was ich leider nicht fangen konnte damals Weil es nur eine andere Edition gab What? Aha du, du. Gibt's auch Trainer 20 Jahre Ich besuche die Akademie schon seit 20 Jahren ob das jetzt was Gutes ist, weiß ich nicht. weiß nicht, was so in der Akademie ist, wo man das Leben lang, sein Leben lang hin kann. Oder ob man da eigentlich nur so ein paar Jahre hingeht. In der Schule. ist ein paar Jahre hin am Leben. Und dann gehst du halt nicht mehr dahin. Ich kann es euch nicht sagen. Aber hier in der Wüste haben sie alle Wasser-Pokémon. Ich meine, okay. ist schon eine solide Strategie definitiv. Würde ich nicht datschen hier, ja? gar keinen Fall. Was ist das da hinten für ein Pokémon? Vielleicht sind ja neue Pokémon, das ist auf jeden Fall ganz cool, wenn ja. Aua! Hier ist ein... Gnivor, oder wie das hieß. Oh, kleines Gladiantri. Da haben wir auch was für dich! Lebensschuss! Nice! Bellyboard wird wirklich immer stärker. mit dem Blick, ja. Aber wir kriegen so viel XP, weil das noch so kleine... ...Babyviecher waren. 20 Jahre umsonst. Äh, ja, ich möchte mit deinen äh, traurigen Geschichten leider nicht äh, in Konfrontation gebracht werden. Es tut mir leid, aber jetzt mache ich das auch noch traurig. Was war das denn gerade für Pokémon? Hä? Was war das? Was zum? Hier ist ein Donphan. Ein ganz normales. Anscheinend gibt es ja auch normale Donphans. Da ist es. Das ist kein neues Pokémon. Aber als. Was ich gerne mag. Okay. Ich wollte es nur sehen. Damit ich später einen Pokédex habe. Damit ich weiß, wohin. Am wird immer angezeigt, wo man ein bestimmtes Pokémon, was man schon mal gesehen hat, fangen kann. Und jetzt mal dabei die Weiterentwicklung von dem kleinen Fratz, den man schon gesehen hat. Dieser fliegende. Tut. Dieser Tutü. Strauß. Das ist echt ein cooles Pokémon, finde ich. War kurz davor ist in meinem Team zu benutzen, habe mich aber tatsächlich dagegen entschieden. Ja, tatsächlich schon okay, gegen den haben wir gerade gekämpft, glaube ich. Also, das ist nur sowas. Okay, ich weiß wirklich nicht, wo lang. Also, keine Ahnung. Ich denke, ich renne einfach mal ein bisschen rum, werde schon noch was finden. Wäre dein Pokémon Kampf genehm? <lacht> Lass uns viel Spaß dabei haben. Okay, Kumpel Hilde. Charlelos. Du, du, du, du, du. Chalelos ist nicht Typ Boden. Okay, ich war mir gerade sehr unsicher. Es hat auf jeden Fall Bodenattacken, aber es ist nicht Typ Boden. Es ist Typ Wasser. Glaube ich. Ich hatte das Ding noch nie im Team gehabt. Ich weiß es nicht, weil ich weiß ja mal in späteren Let's Plays mal ins Team tun, aber ja, bisher hatte ich es noch nicht. Also, ja, I don't know. Es war auf jeden Fall mal ein Kandidat in meinem BDSP Let's Play, aber ich hatte noch was anderes eingetan. Was hat er jetzt? Ich hab's geskippt. Sedizal. Was Pokémon? Oh mein Gott, das ist die. <lacht> das ist die Weiterentwicklung von dem Super Mario Pilz. Und ist jetzt ist es einfach so einem Minecraft-Schwein. Also das Gesicht sieht für mich persönlich 1 zu 1 aus wie ein Minecraft-Schwein. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Für mich wird das für immer so sein. <lacht> Auch wenn es jetzt hier ein bisschen leuchtet, die Augen. In anderen Bildern leuchten die Augen nicht so sehr, da kann man es dann besser erkennen. <lacht> aber es hat vor allem so eine viereckige Form. Die Augen passen perfekt zu einem Minecraft-Schwein zusammen. Es ist, es ist aber wunderbar. Es ist aber wirklich. <lacht> ich liebe es. Es hat übrigens noch eine weitere Weiterentwicklung, aber. Das könnte doch bestimmt noch lange dauern, bis wir die sehen. Welchen Typ macht das überhaupt? Gestein, irgendwas bestimmt. Hm. Machen wir echt wenig Damage, ne? Dann stimmt, tut mir Damage zu, aber ihm halt nicht. Oh, Vielleicht ist das mit mir zu tun. Bam. Aus meinem Bauch schieße ich Wasser. Ähm, ja, gut. Lassen wir das mal so stehen. Was war das jetzt? Oh, wie bitte Ne, da wechselt sich das nicht raus. Du, du, du. gift -Schock. Ich möchte aber keinen Giftschock hier erleiden. Mann, der blöde Sandsturm. Aber wirklich, das greift jetzt auch an. Das ist zumindest ein Vorteil. Wir sind schon über 31 mit Takoko. So lange wird das nicht mehr dauern, bis es sich entwickelt. Und ich bin gespannt, wie ihr so die letzte Entwicklung finden werdet. Ich weiß natürlich schon, wie sie aussieht, aber ich tue so, als wüsste ich rein gar nichts. Ich meine natürlich, ich weiß rein gar nichts. Es ist einfach nur so ein großes Großkuckuckuck. Wer weiß, könnte ja sein. Okay, jetzt sind wir leider sehr angeschlagen. Die Trainerin war sehr stark. Ich hatte Spaß. Das ist toll. Oh, Schlick da entwickelt sich perfekt. Und immer noch kein neuer Hintergrund. Ich weiß nicht, wie ich das andere hinbekommen. Bei mir ist nie ein neuer Hintergrund. Das ist Schlick. Die Einfach ein großer Felsen mit drei roten Würmern beim Rausgucken. Finde ich ganz lustig. <lacht> Äh, entgegen seinem Äußeren ist es von grober Natur, mit seinen langen Körpern nimmt es Beute in die Mangel und zieht sie in sein Nest. <lacht> Finde ich schon funny, schon funny. Ach, habt ihr es auch mal gesehen? Bei ja, unserem nächsten Teammitglied werde ich das dann raus tun. Weil ich möchte schon lieber mein Delfin haben, wenn ich mal ganz ehrlich mit euch bin. Bring, bring! Oh nein, jetzt bin ich wahrscheinlich nah dran an... Ja, an dem, das wollte ich noch gar nicht. Ja, Michael, angeblich befindet sich der Herrscher der bebenden er Erde hier in der Wüste. Der Bogen bebt jedenfalls schon seit einer ganzen Weile. Mir wird langsam echt schlecht davon. Sorry, aber ich muss eine kleine Pause anlegen, bevor ich wieder mit der Herrschersuche bewirken kann. Besser ist es, weil... Wenn wir da lang gehen, ist das sowieso der falsche Ort. Wo ist der? Wo ist denn der Dude? Oder ist der hier nicht in der... Wüste. Hat der nicht gesagt? Der wäre ja irgendwo in der Wüste? Vielleicht meinte sie ja auch nur in der Nähe der Wüste. Das heißt, vielleicht ist der auch einfach hier in der Nähe. Ganz am Rande halt. Wenn ja, dann tut's mir leid. Und äh, ja, Enteron, ne? Wenn ja, dann tut's mir leid, dass ich das falsch. Habe. Äh, ich habe ich keine Ahnung. Ey. Ich habe ehrlich keine Ahnung, wo das sein könnte. Ich äh, suche ihn mal, Alles. So, wenn wir hier lang gehen, dann befindet sich da hinten der Ort, wo wir hin sollen. Ich habe äh, vergessen, dass wir zu einer anderen Stadt hin sollen. Nämlich hier hin. Da geht dann die Prüfung los und dann können wir direkt wieder zurücklatschen. Tolle Soße, oder? Ganz toll. Und das ist ein neues Pokémon. Gucken wir uns gleich an. Und oh, da darf man eigentlich nicht zum Sturm von Baldea gehen? Das ist gefährlich. Auch du, mein kleiner Vogel, darfst das auch nicht machen. Das ist nicht gut. Es gehen die Regeln, es gehen die Vorschriften. Das hast du nicht. Naja, ja. so sieht's aus, so sieht's aus. So, Dratini ist Typ Drache, nicht Typ Wasser, wie man denken würde, ja. Ich dachte, vielleicht würde Funksprung trotzdem viel Damage machen. Macht es aber nicht unbedingt. Vielleicht macht der Lehmschuss schon mehr. Auf jeden Fall mit dem Crit. Und Dratini ist hier echt groß. Ich dachte eigentlich, Dratini wäre ein bisschen kleiner. Hier ist das neue Pokémon, vielleicht seht ihr es auch schon. Kleine Ameise, die diesen so Ball rüberrollt. Guckt es euch an. <lacht> Warum auch immer ist dein Kopf unten? Es trägt das mit den Beinen. Also zumindest sieht das so aus für mich. Relok heißt das anscheinend auf Deutsch. Ähm, bis Käfergestein. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es paralysiert. Das heißt, jetzt kann ich eigentlich schon fangen. Es ist hundertprozentig Käfer. Wahrscheinlich Boden oder Gestein auch noch. Ne, Boden kann nicht sein, das hätte man den letzten Tag nicht getroffen. Dann ist es wahrscheinlich Gestein, oder? Lass es uns fangen und herausfinden. Und die Musik ist ja echt funky hier. Ich mag die Musik hier echt. Das ist echt cool. Das ist echt mal was anderes vor allem. So, welchen Typ hast du? Nur Käfer? Okay, es vermischt Erde und Sand mit Psychokräften, um eine Schlammkugel zu formen. Diese so schätzt, ist mehr als ein eigenes Leben. Oh. Oha, ja da unten ist der Kopf, ihr seht's schon. Äh, die Musik ist ja voll cool. Ich krieg so richtig Pumper vibes Ist es, hat es eine Psychotyp mit der Weiterentwicklung vielleicht? Wenn es schon mit Psychokräften hier beschrieben wird. Könnte sein. Und ja, es hat eine Weiterentwicklung. Es könnte sein. Ja, der Erdwurm ist hier die ganze Zeit überall. Tuska-Stacheln. Aha. Interessant. Dum, dum, dum. Oh mein Gott. Girafarik. Für die, die das nicht wissen und sich die gar keine Trelle angeschossen haben zu diesem Spiel. Girafarik hat auch eine neue Weiterentwicklung. Äh, ich fange später. Ich möchte erstmal die Arena machen und dann suche ich mal eins. Deshalb lass mich bitte gehen. Ich war nur schockiert, dass man. Dass man sie jetzt schon finden kann. Ha? Was ist er? Mein lieber Charlie, das glaube ich einfach nicht. Egal wie sehe ich euch die. Wie sehr euch die Meeresbrise auch zusetzt, ihr blüht einfach munter drauf los. Da fehlen mir gleich die Worte. Was für einzigartige Blümelein. <lacht> so, jetzt aber nicht so auf zum Markt. Hi. <lacht> Ignoriert mich einfach, okay. Ich wollte dir eigentlich noch die Geldbörse geben. Wenn du sie nicht haben willst, darf ich sie behalten? Nee, komm, das macht man nicht. Kannst mir helfen? Nee, keine Zeit. Ich habe wichtigere Dinge zu tun, ja? Ah, nicht die TM-Maschine. Das ist das Problem, wenn man wieder ein Pokémon-Center hat, wo alles direkt nebeneinander ist. Dass man dann ständig das Falsche äh, anspricht. Ne? Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist ein bisschen störend. Aber so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Wo müssen wir lang? Soll ich nicht zum Leuchtturm. Ich gehe trotzdem zum Leuchtturm. Es gibt's ganz viele Slimers. Ne, da will ich nicht runterspringen, habe ich jetzt keine Lust drauf. Was gibt's denn hier oben im Leuchtturm? Gibt's da vielleicht wieder ein ein ein ein ein, ein Gierspenz oder was ganz anderes? <lacht> Boah. Boah. Muskelbepackt, ey. Krass. Hast du auch die Beutelwüse durchquert, um hierher zu kommen? Du bist aber dabei nicht zufällig bei einem setzen Puma begegnet, oder? Was? Welches denn? ich glaube, ich hasse mich von einem Flugzeug, sie nach Graf V.A.R.O.S.A.F.C.T. zurückbringen. Ja, würde ich auch sagen. Aber die Damen haben schon echt krasse Muskeln, du. Respekt. Oh doch, hier ist eins. Hi, Felino. Oh, hier ist ein Joto, Felino. Hallöchen, Kleiner. Ja, die, die gibt's ab und zu mal an manchen Orten, manchmal auch in Pokémon-Centern und, äh, Pokémon-Haltestellen natürlich. Und ja, die geben dann halt einfach ein paar Münzen. Hier gibt's ein Curly, ja. gibt gibt's hier auch. Rotom gibt's hier auch. Mautzi habe ich noch gesehen. Ja, keine Ahnung. Springen wir rein! In die wundersame Stadt. Puerto Marinedo. Bonk. Ich ramme gegen Jenien. Boom. Was ist denn das hier für ein Ort? Riesiger Einkaufswill einfach. Oder kämpfen wir hier direkt? Mein lieber Scholli, sie ist weg! <lacht> Meine Geldbörse ist weg! So wird mir das Angebot des Tages sicher vor der Nase weggeschnappt. <lacht> Chef, beruhigen Sie sich. Ich mache mich sofort auf die Suche. Was gibt's? Falls du was vom Chef-Kombo willst, der ist gerade beschäftigt. Als ein bester Lehrling kann ich nicht zulassen, dass er gestört wird, egal wer nach ihm fragt. Oder willst du einfach behaupten, dass sein Anliegen wichtig genug ist, um uns etwas damit zu belästigen? Äh, ja, richtig. Was für ein störisches Kind. Na schön, dann hole ich dir immer Klängel von dir. Aber ich will doch nur seine Geldböse ihm wieder zurückgeben. Nein. Ein Bäuerli. Funkenspur, oh, heißer Biss. Bau, bau, Yeah, ein paar Level-Ups wollen wir uns hier krallen. Scampisto. Ist das aus Gen 8? Nee, aus Gen 7. Okay. Aber gerade nicht sicher, welches Pokémon das war. Aber das Ding gibt es halt dann im Mund, glaube ich. Da bist du down. Ja, Bellypod wird die ganze Arena hier machen, denke ich. Der wird ja alle wegsweepen. Sweep, sweep, sweep. Mega sauger. Ich meine, ich habe das Viech noch gar nicht benutzt. Wie Herber. Aber ich meine, okay. <lacht> Vielleicht entwickelt es sich ja bald. Falls es eine Entwicklung hat. Ich weiß es nicht. Das können wir schon vorstellen. Vergib mir, Chef. Ich mag die Wandmalereien. Pokémon ohne Augen. Wie könnte das passieren? Jetzt bin ich auch noch meinen Notgroschen los. Menschen, Skinners. Was ist denn der Krach jetzt zu bedeuten? Chef du... Sie kennt ja. Eine Kundin für diesen mittellosen Mann, der seine Geldbörse verloren hat. Was gibt's denn? Ich habe, sie haben das hier vergessen, der Herr. Hier der Blutzug. Na sowas. Ist das einfach meine Geldbörse? Was meinst du, jemand von meinem Fang, der Arena hat, dich gebeten, sie mir zu bringen? Du bist meine Rettung. Danke, dass du extra vorbeigekommen bist. Tut mir leid, dass hier mein Lehrling eben so an den Kran gegangen ist. Weißt du, Perto Marinedo ist berühmt für seine Auktionen und dieses Mal wird etwas versteigert, das ich unbedingt in die Finger bekommen will. Deswegen waren wir beide etwas angespannt. Na zu, kommen Sie näher! Das ist unser letztes Angebot für heute. Hä? Unser heutiges Highlight ist das legendäre Seegras aus der Höhlenregion. Na, wer bietet zuerst? <lacht> Lieber Scholli! Ich brauche es nur anzusehen, um zu erkennen, dass dieses Silgras voller Nährstoffe steckt. Dieser blendende Glanz, der von ihm ausgeht, wenn es Licht reflektiert, ist nur so vor frische Oh mein Gott, ich muss es einfach haben! Hey du, wenn du dich an der Garafose arena versuchen willst, ist Finesse sehr wichtig. Und das ist die perfekte Gelegenheit, dich darin zu üben. Geh und ersteige diese Zutat für mich. Und wie genau geht das? Bei der Aktion! Aktion liefert man sich quasi einen Wettkampf mit den anderen Gästen, um ein Produkt zu erstehen. Äh, wer sein Geld am besten im Blick hat und das höchste Gebot äußert, kann sich das Objekt der Begierde angeln. Hier, mit diesem Geld ist du für den Kampf gerüstet sein. Stell dich schlau an und ersteigere das Segras für mich. Volle Kraft voraus. Really? Oh, 50.000. Okay. Versuchen was. Wenn ich es nicht schaffe, was dann? Ersteigere die Ware bei der Auktion. Okay. Das sollte doch ein Klack sein. Das Startgebot für das legendäre Seegras aus der Höhenregion liegt bei 10.000 Pokédollar, 15.000. Oh, 20.000 und 30.000. Äh, erstmal warten. So viel Geld. 35. Die bitte? Yes! Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Verkauft! Die junge Dame hier ist die meistbietende. Ja, Glückwunsch, hab verloren. Du bist ein Naturtalent! Du hast die Erwachsenen in den Pfanne gehauen! Vielen Dank, dass du das krass für mich ersteigert hast. Dürfte ich das haben? Aber wenn ich das Rest behalten darf? Natürlich! Was für ein Fang! Ich hätte mir wirklich nicht, ich hätte mir wirklich die nicht vorhandenen Haare gerauft, wenn mir das durchs Netz gegangen wäre. Wenn noch etwas von dem Geld übrig ist, darfst du als Belohnung gerne erhalten. Mach damit, was du willst. Vielleicht weckt dir ja eine andere Aktion dein Interesse. Ich mache mich dann mal wieder zurück auf den Weg zur Garofosa Arena. Der alte Kombu wird sich richtig in die Kiemen legen und einen Kampf vorbereiten, der sich gewaschen hat. Ja, dann let's go! Sofort! Jetzt sofort, ich will kämpfen! Bestanden! Ersteigere die Ware bei der Auktion! <lacht> Wunderbar! Äh, ja. Dann gehen wir direkt mal wieder... ...hier hin! Äh... Ja, wie komme ich da am schnellsten hoch? Ich schätze mal von hier? Okay, da muss ich jetzt mal nachschauen. Wie das am schnellsten und am besten geht. Na, das weiß ich nicht. Das werde ich jetzt herausfinden. Und so. Hier hoch, ne? Ich glaube nur die Mauer hier hoch und dann war's das schon. Please? Nicht noch eine Mauer? Nee, scheint hier richtig zu sein. Wunderbar. Dann let's go. Boah, die Damen haben aber echt viele Muckis, ne? Respekt, respekt. Das ist erstmal ein Pokémon-Spiel, dass man sowas sieht, deshalb wollte ich es mal erwähnen. Du, du, du, du, du, du, du, du. Oder generell Videospielen. <lacht> Na, wenn das nicht Michael ist. Was ist denn das da vorne? Wie ich sehe, kommst du mit dem Sammeln der Erinnerungen gut voran. Ach, ist das etwa die Trainerin, von der ich schon so viel gehört habe? Du sollst ja echt was auf den Kasten haben. Ist da etwas dran? Naja, geht so. Von wegen, nur nicht so bescheiden. Darf ich schon mal vorstellen, das ist Kay. Ja, yep, das bin ich. Freut mich. Und ja, ich weiß, ich weiß, ich sehe umwerfend gut aus. Aber lass dich davon nicht einschüchtern. Sie lässt sich gerne mal zu Späßen hinreißen, ist aber ebenso wie ein Mitglied der Top 4. Wie ich. Was? Ich hab doch gar keinen Scherz gemacht. Na egal. Du machst jedenfalls einen interessanten ersten Eindruck. So viel steht fest. Selbstverständlich. Schließlich ist sie Teil der hervorragenden Schülerschaft unserer Akademie. <lacht> ja, schon klar, schon klar. Hör mal, die Arenen werden richtig schwer, sobald du die Hälfte von ihnen geschafft hast. Das stimmt. Ab diesem Punkt gibt die Mehrheit der Trainer letztendlich auf. Aber du nicht, oder? Ich weiß bei der champ prüfung auf dich. Zeig den übrigen Achen, was in dir steckt. Ja, viel, Erfolg doch mal. Ciao. Okay. Let's go. Mhm. Maike, du hast Kombo seine Geldböse wiedergebracht, stimmt's? Ach, vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir enorm weitergeholfen. Okay, du darfst jetzt gegen Kombo kämpfen. Okay. Der wasser leiter wird nun zerstört. Hab ich geheilt? Hab ich? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht, ob ich getan habe. Oder ob ich das vergaß. Weiß es nicht. Ich habe vergessen, ob ich es vergessen habe. Richtig. Boah. Ganz viel Wind, aber auch alles voll mit Wasser. dumm. Dum, dum, dum. Komm, spiel mit mir! Dürft ich sie darum bitten, die neuen Gerichte in unserem Restaurant zu kosten? Tut mir leid, ihr Lieben, aber die Arenaleiter Pflichten rufen. Es wartet schon jemand auf mich. Würdet ihr euch noch ein wenig gedulden? Na gut. Könnt ihr zuschauen, wie ich ihn zerstöre? <lacht> also, mein Schader kann ich hier auf jeden Fall nicht benutzen in den Kampf. Ah, du bist es! Herr! Reisch passiert! Danke für deine Hilfe in Puerto Marinido. Dank deines Auktionstalents kann ich jetzt das ultimative Seegrasmenü Menü auf die Beine stellen. Aber glaube ja nicht, dass ich mich deshalb im Kampf zurücknehmen werde. Auf dem Markt kämpft man mit Geld. In der Arena geht es etwas handfester zu. Doch bei der beiden zählen die Angriff von Rückzug, genau wie die Wogen des Meeres. Ich serviere dir nun ein Dreigänger gespickt mit Wasser-Pokémon. Mach dich bereit! Go. Let's go! Bin so ready! Für die Arena! Kombo! Ein. Äh, was bist du denn? Was zum. So, das ist ein neues Pokémon, das ich so beim ersten Mal. Ich sehe zwar in deiner Schön, aber das heißt nicht, dass ich es das dir leicht mache. Was ist denn das? Es könnte Gift sein. Oder Stahl oder so. Hab, hab bestimmt Wasser. Na, Wasser wird es auf jeden Fall sein. Das ist ein Fisch, after all. Könnte Stahl oder Gift sein? Vielleicht Gift. Ich, oder, ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ah, <lacht> der Sonnensturm tut ihm auch weh. Geil. Tut nicht nur mir weh, sondern auch ihm. Aua! Macht so viel Damage, ey! Was soll das? Oh, verdammt, ich hätte die... Oh, das war eine verschwendete Runde, glaube ich. Ich hätte, vielleicht einfach Ladevorgang ersetzen können. Weil er wahrscheinlich, vielleicht, wahrscheinlich, wegen dem Sturm gestorben wäre. Äh, down gegangen wäre, weil nicht natürlich. Na, wie auch immer. Äh, Schlickdri. Ja, erhalten Wasserpunkt, ne? Oh, la Gott. Oh, mein Gott. Wir haben es überlebt. Bam. One shot. Aber Initiative sinkt wegen der Fähigkeit. Das ist Schlickdri. Yeah yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, ja, Takuro. Oh, Flammenwurf! Finally! Wird zwar uns in dieser Arena nichts bringen, aber oh, trotzdem endlich. Starke Feuerattacke, durch die das hier eventuell Verbrennung erleidet. Das ist so viel besser als ein Erstand, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß, ich habe immer noch Tackle. I know. Aber ich wechsle halt immer die Feuertacke aus und ja, keine Ahnung. <lacht> Flammenwurf, nice. Okay, was ist dein letztes Pokémon? Krawall. Oder was war das? Ich hab's nicht gelesen. Verdammt. Ich muss trotzdem zu irgendwem auswechseln. Am besten zu Super, weil der hat H2O-Absorber. Das ist ja wahrscheinlich vorteilhaft. Noch mag Ebbe herrschen, aber wer mich in die Enge treibt, dem droht eine Wausturmflut. Ist das so? Krawall, wer Was das denn nochmal? Ach, das Ding aus Gen 7. Warte, welchen Typen hatte das? Ich hab's total vergessen. Amnesie, oh, ich hab's vergessen. Zeit für die große Verwandlung. Mein Puppen wird glitzern wie Sonnenlicht auf dem Wasser. Ah, äh. Jetzt kriegst sie eine Fontäne auf dem Kopf. Du sollst dich gut festhalten, sonst wird meine Attacke dich wie eine Flutwelle davon spülen Ha, hat keine Wirkung auf mich. Erstmal Amnesie einsetzen, damit die Spezialverleihung steigt. Denn Super wird dich auslöschen. hoffe es gerade ein bisschen traurig cool. Ich könnte es vielleicht vergiften, wenn ich Glück habe. Lass mal schauen. Tja, nicht sehr effektiv, mein Freund. Bam! Na komm, vergift es! Schade, leider nicht. Aber das immer wieder Spam sollte auch eine, <lacht> eine Ordnung-Taktik sein. Bam! da <suss> da da, da, da, da, da, da, da, da, so, ich mal down. Ja! Wegen dem Sandsturm gewinne ich! Der Kampf war einfacher als erwartet. Muss ich zugeben. Und damit haben wir die Hälfte aller Orden. Hälfte du spielst auch durch? Fragezeichen? mein lieber Scholli! Du bist wirklich mit allen Wassern gewaschen! Tja, was soll ich sagen? Boah, das war mal eine Niederlage, genauso erfrischend wie die morgendliche Meeresbrüse. Für dich war ich wohl nichts weiter als ein hilflos zappelndes Carpador, was? Da kann man nichts machen! Das Netz ist eingeholt! Was? Ist ein Fang! Du hast nicht locker gelassen und dir vollkommen furchtlos den Sieg geangelt! Halten wir den Moment eines Triumphs doch auf ein Foto fest! Die Pose wollte ich schon lange mal ausprobieren. Welche Pose? Diese Wilder sind wirklich eine tolle Idee gewesen. Ich finde die lustig. Nice. Mit vier Arenaorden kannst du Pumpern bis Level 40 leichter fangen und sie horchen dir aus Wort. Und so eine klasse Trainerin wie du kann sicher auch diese Attacke voll auskosten. Ein Angebot zum Spottpreis. Also greif ruhig zu. Kalte Dusche ist eine neue Attacke. Der Anwender greift an, indem er das Ziel mit eiskaltem Wasser überschüttet, das raubt dem Ziel seinen Kampfgeist und senkt seinen Angriff. Uh, cool. Aber wie viel Damage macht das? So, jetzt muss ich mich aber langsam mal um die Vorbereitung im Restaurant kümmern. Bitte behehrt auch doch bald wieder. Ich würde mich freuen. Äh, weiß nicht. Mal schauen. Ich hoffe aber, dass ihr mich bald wieder beehrt und in der neuen Folge von Pokémon Kame sehen. In der nächsten Folge... geht's wieder genauso richtig ab, wie es heute abging. Oh, hi! du kamst ein bisschen spät, ne? Ah, Meike! Hast du gerade einen weiteren Sieg eingefahren? Super, gut gemacht. Dann müsstest du jetzt schon vier Arena Orden haben, stimmt's? Wahnsinn. Damit hättest du dir Hälfte geschafft. Deine Bemühungen tragen ja echt schnelle Früchte. Ah, das macht mich ganz hebelig. Ich will jetzt sofort gegen dich kämpfen. Aber da daraus wird leider nichts. Ich habe nämlich gerade nur ein speziell auf diese Arena zugeschnittenes Team dabei. Da ich gegen dich nur unter den besten Vorstandern kämpfen möchte, muss unser Kampf noch ein wenig warten, fürchte ich. Man, nur so ein Ärger aber auch. Was ein Timing. Sorry, Michael. Tut mir echt leid, sorry. Kein Problem. Den meisten Schutt ist sowieso so ein Rivalenkampf. Mich aber nicht.